Ja gut, tach allerseits beim Bar-Talk, Freunde fürs Leben im Internet mit Stefanie Giesinger. Hi, hallo. Freut mich so sehr, dass du mit dabei bist. Danke. Ganz, ganz groß. Wir müssen über so vieles reden, nicht nur über deine Biografie, sondern auch darüber, dass es ja auch einen guten Grund gibt, warum du hier bist. Mhm. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass du dich für den Verein engagierst und dass du mit uns über auch nicht so erfreuliche Sachen sprechen möchtest. All das werden wir tun. Zum Einstieg bringe ich dich unseren Zuschauern mal so ein bisschen näher. Also mhm. Die meisten wissen natürlich, dass du Travis Next Topmodel gewonnen hast 2014 und dann ging es durch die Decke. Da warst du gerade mal 17, hast Bookings bekommen, warst auf dem Cover von der Cosmopolitan, deine Social Media Zahlen ging durch die Decke und dann ging es immer weiter, immer weiter. Kooperationen, Shootings, Filmprojekte, soziales Engagement. Dann hast du äh, 2018 bist du Idol of the Year geworden mit dem Auberture <lacht> Award wurdest du ausgezeichnet, ähm, deine eigene Beauty-Marke Moi folgte und 2020 hast du dein eigenes Modelabel gelauncht. Genau. New in mit deinem Partner und Partner und Partner Marcus. Genau. Partner. Ja. genau. Wenn man sich das jetzt alles so anhört, was du in so kurzer Zeit schon auf die Beine gestellt hast, dann fragt man sich so, was treibt dich an? Ich glaube, Menschen treiben mich an. Mich treibt ganz viel an. Das mit der nachhaltigen Modemarke, das ist mir, das ist einfach ein Anliegen für mich gewesen. Wir sind natürlich gerade in einer Zeit, in der es ganz wichtig ist, dass man nachhaltige Innovation hat für Menschen und auch Kleidung ist natürlich ein Ding, was echt super schlecht für die Umwelt ist, muss ich sagen. Die meisten Modehäuser, die achten gar nicht auf Nachhaltigkeit. Und ähm, dementsprechend kam die Idee mit New In und das hat mich total angetrieben. Und ähm, mit der Skincare war es eigentlich auch was ähnliches. Es gab keine vegane, nachhaltige Skincare, die meinen Vorstellungen entsprach. Und deswegen habe ich meine eigene erfunden. Was eigentlich krass ist, ne? ähm, dass man jetzt erst drauf kommt, mhm. solche Sachen mal an den Start zu bringen. Da bist du Vor Vorreiterin, sozusagen. Vielleicht. Ja, in vielen Dingen. Ähm, was glaubst du denn, warum es hat so lange gedauert in der Branche, bis man mal so auf den Trichter gekommen ist? Keine Ahnung. Ich glaube, wir alle sind so ein bisschen in unserer eigenen Bubble und beschäftigen uns ungerne mit Themen, die nicht so schön sind. Wie zum Beispiel Klimawandel oder Depressionen. Ja. Und dementsprechend bleiben wir immer in unserer eigenen Bubble und solange es uns selbst nicht betrifft, Lassen wir es auch erstmal links lieben. Wir, wir haben ja auch unsere eigenen Probleme. Das verstehe ich auch. Aber wir müssen eben was verändern. Wir haben keine Chance, noch ein paar Jahre zu warten. Und es ist sehr frustrierend, dass ganz viele Marken immer noch nicht bereit sind, etwas zu verändern. Du guckst ja bei ganz vielen Sachen auch äh, über deinen eigenen Tellerrand hinaus. Du bist äh, in mehrererlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung äh, in dem Geschäft. Weil abgesehen von den Ansätzen, die du uns gerade erklärt hast mit Modemarke und äh, Beautymarke, ähm, hast du ja einen ganz anderen Umgang zum Beispiel mit deinen Followern bei Social Media als viele Leute das aus äh, deinem Business haben. Ähm, sehr authentisch, Danke. sehr aufrichtig, sehr ehrlich, was aber natürlich auch nicht immer einfach für dich ist, weil ähm, zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt über deine Krankheit sprechen, mhm. Eine Malrotation ist, wenn im Zwölffingerdarm sich was verdreht, also schon seit Geburt hatte ich da einen Fehler. Das wurde leider nicht entdeckt. Wenn es bei Babys entdeckt wird, werden sie operiert und dadurch, dass die Gedärme noch so weich sind, ist alles auch okay. Bei mir wurde das nicht entdeckt, sondern erst als ich 13 Jahre alt war und dementsprechend habe ich jetzt die Krankheit für immer. Okay, und da musstest du auch schon oft ins Krankenhaus und äh, hattest ja. auch vor gar nicht allzu langer Zeit... Äh, einen größeren Eingriff. Genau. Und ähm, hast äh, dich entschieden, einen sehr, sehr offenen Umgang bei Social Media damit zu pflegen. Was, was war so die Überlegung dahinter? Es ist mir echt nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Vor allem, weil gefühlt bei Germany's Next Topmodel alles nur darauf reduziert wurde. Ich war das kranke Mädchen und als ich dann bei Germany's Next Topmodel gewonnen habe, war es für mich klar, okay, von diesem Image will ich weg. Und ich bin nicht das kranke Mädchen, ich will nicht darauf reduziert werden. Und ähm, es macht mich einfach auch nicht aus. Dementsprechend habe ich das immer so ein bisschen versteckt, lag sehr viel im Krankenhaus und habe dann einfach immer eine Zeit lang nicht gepostet und ja... Ähm Irgendwann mal wurde es mir aber auch zu viel und ich habe mich gefragt, wieso will ich das eigentlich immer verheimlichen? Wieso ist das so, dass es das so ein Tabuthema ist? Dann ist es eben so, ich habe eben die Krankheit, jetzt liege ich im Krankenhaus und dann mache ich hier Storys von vom Krankenhaus eben. Ähm, das habe ich dann angefangen, habe ein super tolles Feedback bekommen und 2018 wurde ich operiert und habe auch einige Fotos geteilt, die viele Menschen, glaube ich, auch nicht sehen wollten, von der Narbe und vom Heilungsprozess. Und ich habe auch wirklich komische Nachrichten bekommen von wegen, wie kannst du überhaupt und das gehört hier nicht hin. Und das ist ja sowas von nicht ästhetisch und eigentlich auch eklig. Aber es war mir dann auch egal, weil ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dass es zu mir gehört und ich auch weiß, dass ich ganz vielen Menschen damit helfen kann. Ich bin ja nicht die einzige Person mit einer Krankheit und mit einer Narbe am Bauch, ähm, bin aber auch ein Vorbild für viele. Du hast ja bestimmt dann auch viel positives Feedback bekommen, dass ähm Vielleicht viele von deinen Followern, die auch irgendwas an sich nicht gut finden oder Probleme damit haben, das in die Öffentlichkeit zu bringen oder überhaupt darüber zu reden, dass du die ermutigt hast. Ja, das auf jeden Fall. Und das hat mir auch echt viel Kraft gegeben. Ich habe mich gefragt, als ich jetzt die aktuelle Staffel von Germany's Next Topmodel gesehen habe. Das schaust du an? Ja, natürlich. Das gehört okay. ja zur Allgemeinbildung. Ähm, ob die sich nicht vielleicht ein bisschen durch deinen Umgang mit deinem Ich inspirieren haben lassen. Kann sein. Wenn es was Positives ist, dann ist es ja gut. Dann freut es mich. Also man hat auf jeden <lacht> Fall versucht, deutlich diverse zu sein. Man hat auch Narben gesehen und so. Mhm. Muss man jetzt gucken, was dann nach hinten raus noch mal drauf wird. Aber ähm, findest du, das ist ein guten und wichtigen Ansatz, dass es das endlich auch mal passiert hat? Und reicht es dir auch in der Form, wie es passiert ist? Auf jeden Fall. Also reichen tut es nicht. Ich finde, es gibt immer noch viel zu viele Tabuthemen. Also nicht nur Narben und Krankheiten, sondern generell all die Themen, die in den letzten Generationen immer so total über, unter den Teppich gekehrt wurden. Wie zum Beispiel Depressionen. Wie zum Beispiel oh, eigentlich alles Mögliche. Eigentlich darf man ja nur was kommunizieren, was einen selbst beherrlicht und das Leben noch verschönert. Ja. Und ähm, einen nach außen hin stärker präsentiert, aber ähm, ich finde es super wichtig, dass das jetzt überall angesprochen wird und auch zu sehen ist. Und man sieht wirklich die Diversität in den Menschen, man sieht sie in den Magazinen, man sieht sie in, ähm, nicht nur in der Mode, sondern auch wirklich im Filmbusiness und das macht mich echt glücklich und lässt mich auch etwas positiver in die Zukunft schauen. Man muss halt jetzt gucken, ob das äh, in vielen Fällen nur so ein ja, so ein Lippenbekenntnis ist oder ob die Leute sich dann auch wirklich dran halten und dabei bleiben. Aber ich glaube schon, dass sich in unserer Gesellschaft was verändert. Wäre ja traurig, wenn nicht. Ja, es wäre sehr traurig. Es wäre sehr wünschenswert, dass sich was verändert. Und da tust du auch eine Menge dafür, weil du dich ja auch in vielen sozialen Projekten engagierst. Äh, um mal ein paar zu nennen, ähm, für die Deutsche Krebsinitiative engagierst du dich, äh, Yes We Cancer. Dann äh, Der Weiße Ring, Hilfe von Kriminalitätsopfern. Und du hast mit äh, Lücker äh, kooperiert für ein Projekt in Malawi. Ja. Ähm, kannst du uns davon erzählen, worum es da ging? Genau, ich habe ein Eis gelauncht, ein non profit Eis, wo der ganze Erlös von mir und Lücker gespendet wurde. Ähm, und auch wird tatsächlich, weil wir gehen jetzt in die zweite Runde. Und ähm, das Ganze ist zugunsten von Kindern Malawi. Da werden... Ähm, Wasserstationen aufgebaut, Essen angepflanzt ähm, und die Infrastruktur verbessert in Malawi. Und ich war auch vor Ort und es war ja auf jeden Fall ein Erlebnis und das mich super geprägt hat. Auch das äh, nicht selbstverständlich. Mhm. Deswegen ähm, große Anerkennung von uns Dankeschön. dafür. Dankeschön. Genauso hat uns natürlich gefreut, dass du. Äh, auf Charity Basis mit uns zusammengearbeitet hast. Ne? Also du hast äh, ein Sale bei New In zu unserem Gunsten gebracht. Und yeah, das das yeah. fanden wir toll. Was hat dich dazu bewogen? Wir machen das einmal im Monat. Das heißt Buy for Good. Mhm. Und ähm, wir wollen immer einen Tag aussuchen, an dem wir unser unser ganzes Profit spenden. Und äh, jedes jeden Monat suchen wir uns eben eine Organisation aus und vor zwei Monaten wollten wir unbedingt was zu Mental Health machen, eben weil auch durch Corona die Suizidzahlen hochgegangen sind. Und äh, ja, da kam Freunde fürs Leben auf jeden Fall sofort hoch. Und ich habe mich sofort mit Freunde fürs Leben auseinandergesetzt, habe mir die Social Media Kanäle angeschaut, habe mir den Podcast angehört und musste sagen, das ist echt etwas, was ich unterstützen möchte. Und nicht nur monetär, sondern auch hier sein und mit euch quatschen. Finden wir super. Ähm Respekt auch überhaupt vor deinem, wie du die Geschicke lenkst. Also ne, du hast natürlich ein Management und so, aber du bist eine erfolgreiche Unternehmerin. Danke. Kann man so sagen? <lacht> Danke. Ähm, wie war es denn für dich, den Weg in diese Selbstständigkeit als Unternehmerin zu finden? War der steinige oder hattest du eine klare Vision, die du durchziehen konntest? Ich war super privilegiert, muss ich sagen. Ich hatte immer die richtigen Menschen um mich herum, die mich immer unterstützt haben. Ich glaube, selbst hätte ich das niemals geschafft. Ich bin erst 24 Jahre alt. Und ähm, bei einigen Dingen hatte ich echt einfach Glück. Da war ich am richtigen Zeitpunkt, am, an der richtigen, nochmal, wie, wie geht diese Rede? Zu richtigen Zeit am Zur richtigen, richtigen Ort, Zeit, am richtigen oder? Ort, vielen Dank. Ähm, und hatte da wirklich einfach die Möglichkeit, was zu kreieren mit den Menschen, denen ich auch vertraue. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch sehr viel Eigeninitiative, die da reinkam. Und ich glaube, das habe ich so von meinen Eltern, ne? ja. dieses Feuern unter dem Hintern und immer was verändern wollen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Was bestärkt dich denn dann in deiner Arbeit? Ist es Anerkennung? Ist es messbarer Erfolg? Messbarer Erfolg nicht und Anerkennung tatsächlich auch nicht. Denn genauso wie man Anerkennung bekommt, bekommt man auch Kritik. Und ja. das... Fällt mir auch unheimlich schwer, damit umzugehen. Vor allem, wenn es so angreifende Kritik ist, also nicht wirklich konstruktive Kritik. Ähm, aber ich glaube, das, was mich bestärkt, sind die Menschen um mich herum. Dass ich merke, ich kann was verändern und ich, ich habe Menschen, die mir auch wirklich helfen, mir treu zu bleiben. und Menschen erinnern mich einfach immer wieder an mein Ziel und sagen, ja, aber du wolltest doch das und das. Und ich glaube, das ist etwas, was mir einfach super viel Motivation gibt. Über das Thema, das du gerade schon angeschnitten hast, ähm, Kritik, auch unsachliche Kritik, reden wir nachher auch nochmal drüber mhm. in dem anderen Teil unseres Gesprächs, Social Media Dresche und so weiter und so fort. Äh, jetzt hast du deine Eltern schon kurz erwähnt. Ähm, wir wissen gar nicht alle, dass du russische Wurzeln hast, dass mhm. deine Familie aus äh, Sibirien kommt. Ähm, Moi. So wie deine Beauty-Marke heißt, ist ja auch ein russisches Wort. Heißt genau. Mein. Heißt mein. Heißt ja. Ähm, man hat auch in der Doku, die äh, über dich gedreht wurde, gesehen, was du für ein herzliches Verhältnis zu deinen Eltern hast. Äh, die siehst du regelmäßig, natürlich. Ja, durch Covid jetzt natürlich nicht ja, so viel. Ja, ein bisschen weniger. Aber es ist auf jeden Fall meine Familie, das bin ich. Ne? Da komme ich her. Meine erste Sprache war auch Russisch. Ich habe erst im Kindergarten Deutsch gelernt und ähm, ja, ich glaube, meine Eltern haben mir sehr, sehr viel gegeben, was mir einfach auch die Energie gibt, immer weiterzumachen. Du selbst, du bist hier in Deutschland geboren, du hast also mhm. nie in Russland gelebt. Ja. Was verbindet dich nichtsdestotrotz mit der Heimat deiner Eltern? Die Sprache. Es ist mhm. wirklich so, wenn ich Russisch höre, fühle ich mich gleich irgendwie so warm und weich und irgendwie so das Gefühl von, ach, jetzt ist alles wieder gut. Redet ihr auch viel zu Hause, ne? Wir reden nur Russisch zu Hause. Okay. Ja, und das ist echt schön, aber leider habe ich gar keine russischen Freunde und spreche mit sonst keiner anderen Person auf Russisch, aber vielleicht ist das gerade dann die Assoziation von Russisch und Heimat, Familie und ähm, ja, ich, ich würde mich aber auch echt, ich wäre gerne mal in Russland. Ich war einmal in Omsk und das war auch sehr aufregend in, in Sibirien, ja. ähm, aber ich, ich glaube, ich würde das gerne noch mehr erforschen, detailliert erforschen. Hast du noch Verwandte da? Nicht so wirklich. Die Schwester von meinem Opa lebt da. Und die war ich tatsächlich besuchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie so ein enges Verhältnis haben und gleich ein Gesprächsthema hatten, sondern eher so, ah, hallo, fremde Frau, hallo, ich bin Steffi. Ja, leider. Aber mein, Bruder, mein Opa hatte auch sieben Geschwister. Also deswegen okay. eine sehr große Familie habe ich. Was ist denn deine Heimat für dich? Ist es Kaiserslautern, wo du aufgewachsen bist? Oder ist es... Home is where the heart is, also wo Markus ist. Das auch, auf jeden Fall, wo jetzt auch mein Hund, ich habe jetzt auch einen Hund, und Markus, wo die zwei sind, ähm, du ist lebst mein in Berlin Zuhause, du genau, ich ja. lebe in Berlin, aber wenn ich in Kaiserslautern bin, fühle ich mich, fühl mich super wohl, vor allem auch bei meinen Eltern, aber inzwischen, ich bin eine erwachsene Frau, ist wirklich mein Freund und mein Hund, das, ist, das sind mein Zuhause. Ja. Sehr schön. Ja. <lacht> dann erstmal vielen Dank bis hierhin. Ähm, und an euch die Bitte, einfach sozusagen dran zu bleiben, weil wir haben ja noch drei Teile mit Stefanie Giesinger, die wir jetzt dann gleich machen. Bis gleich.